Hi und willkommen. Mein Name ist die Rolpe und ich begrüße euch zurück zur Let's Play Kingdom Hearts 3. Ja, wir haben uns zur Polis abgeschlossen im letzten Part und wir sind gerade auf dem Weg nach Twilight Town, weil da war da was merlin mit uns treffen in Buch und so. Yay. so. Aber als erstes warten wir hier mal, bis die Traum vorbeikommt, damit ich ein Foto machen kann. Nein, ich will nicht zum Struggle, ein bisschen lauter machen. Ja, ich habe das Gefühl, ich muss. Das Spiel so schnell wie möglich abschließen, weil äh, boom. so gut morgen mission abgeschlossen. Ja, ich muss das Spiel schnell abschließen, weil YouTube mir immer meint, mir irgendwelche Sachen hier zu empfehlen, die ich nicht sehen will. So im Sinne von oh, wir wissen, sie mögen Kingdom Hearts. Ja, wie wäre es dann hier mit diesem Video? Kingdom Hearts, Final Boss, äh, Secret Ending und also. Also nein, das will ich nicht sehen. Mein Gott. Und ja, oh, da kotzt mich so an. Manchmal ich das schon erstellen. Nee, keine Ahnung. Mal mal hier von einer erstellen. Wir ich auch schon mal einen hergestellt haben. Und ja, äh, zum Glück waren bisher noch kein einziges Video mit irgendeinem Thumbnail bestückt wo auch wirklich spoiler drin waren also es hat niemand irgendwie ein bild vom finalen boss oder so äh. hm. er nee, hat doch halt doch oder wo oh, ich muss lesen oh. ah. Ah. Ah, Komm, oh. oder auch nicht ja bis jetzt habe ich noch keinen Thumbnail gesehen wo irgendwie man den finalen boss auch gesehen hat also da bin ich schon mal gut äh. Das freut mich auf jeden Fall schon mal. Aber trotzdem, irgendwann wird irgendein Idiot irgendwie genau das, äh Ich kaufe einfach mal die Sachen, weil ich Geld habe, ne? Irgend so ein Video hochladen und mir wird das empfohlen und dann sehe ich, oh nein, das ist der finale Boss und das passiert im Ending oder irgendwie sowas. Und ja, das wird mich sehr ankotzen, weil ich will nichts gespoilert. Ich will nicht, dass mir was gespoilert wird und ja... verdammt gibt es noch irgendeine Fotomission nach einem Olymp. Ne? Also ja. Finde ich ein bisschen doof, deswegen muss ich das hier so schnell wie möglich erledigen, habe ich so das gefühl. Damit ich nicht irgendwann gespoilert werde. Ja, hey, guck mal, wer da ist. Merlin. Und ich weiß genau, wo wir jetzt hingehen und Hi. Greetings, gentlemen. What brings you all the way out here? Bo the, size, the finest tea this side of Big Ben, of course. Uh. Huh? But Merlin, I thought that you asked us to stop by. Gracious, did I? Mhm. Mm Didn't you leave a message for us with Chip and Bale? <lacht> Haben wir Merlin überhaupt schon mal gesehen in diesem Spiel? Ah, yes, the book. That's right sagen, ich muss keine Seiten mehr sammeln. Behold. Hey, this is Did something happen? Well, that's what you need to find out, lad. Hmm. Okay. Kann ich halt alles an ein okay, Stück machen? und yes, einfach magisches Zeug hier auf der Straße. Eine Kinder so rüber gucken. Mami, hast du das gesehen? Guck da nicht hin. Sie hat sie ihn einfach so weg von dem. <lacht> <lacht> okay. Und er sagt mir, ich kann in einen wasch machen und dass ich nicht immer wieder hin und zurück gehen muss. Und dann würde ich das doch lieber ein bisschen aufschieben. 100 Acre Wood. 100 Morgenwald. Meine allerliebste Lieblingswelt. Hoffentlich wird die in diesem Spiel besser. Aber nein, ich sehe diesen Bären, direkt... sieht aber anders aus hier. You okay? Oh, hello there, Sora. <lacht> You're home. Aha. Uh -huh. Good to see you, Pooh. And you too, Piglet. Hey, hello. <lacht> You're not in trouble? But I thought something odd must be going on. Oh, Let me see. I don't remember anything oddish, but perhaps I've forgotten six six six oh we've think, got trouble think all right oh mother Would that be an anomaly trouble sorry and please continue what's up wow who's this It's okay. He's my friend. <laughs> Hi, I'm Sora. And I'm Lumpy. It's nice to meet you. Come on, baby. Ah! Stop around a little louder, why don't you? Oh, go for I'm sorry. <laughs> I kind of like it when the ground gets bouncy. Well, I suppose if something has to bounce. Eh? Speaking of. So <lacht> der Tiger mit der hm? <lacht> <mit> der Richtungsstörung <lacht> als Geräusch. Tiger! Come on, let's go. You <lacht> ich kann den ganzen Verein nicht leiden. Was auch Rabbit. Rabbit ist okay. Das wäre ja Tadeus, der Tadeus von Winnie the Pooh. Nee, warum soll ich diesen Bären mögen? <lacht> Ja, seine Freunde Freundin hat ein Problem, er so, ach, habe ich vergessen. Hm? Genau. wir Nein, nein. Ich meine, wir sehen Jetzt, wenn ja, du bist der einzige Normal hier. hilft mir geface. Wir brauchen Hilfe bei den Gemüseernten. Bart das entsprechende Schild, um es zu beginnen. Gott. Ich muss raus. <lacht> ich renne direkt weg von dem. Wir immer noch Schlagen als Kommando hier. Ich denke mal, Attacke ist hey, irgendwie zu... Like oh, Glück, Gibt es ja auch? Wo? Oh. Wo denn Zora? Wo hast du eins gesehen? so was hast du eins gesehen? so Ach, Let's da hinten. Von hier aus hast du was gesehen. Alles klar. Ist das das, was du meintest übrigens? bist ja die ganzen Dinger hier... Oh, drei Stück nur. Oh, gut. Das heißt, diese Welt ist nicht so lang. Und hier gibt es keine Schätze. Hm. Aber das ist auch nicht das Emblem, was du gesehen hast, oder? Oder doch. Was oh, geht. Warum kann ich Winnie nicht leiden? Keine Ahnung. Denkt nur an Honig. Egal, was er dafür tun muss, treibt Rabbit zur Verzweiflung. Keine Ahnung. Verstehe nicht, für Leute den diesen bären mögen können. Also, das ist meine Frage. Bei der was den King Nummer zwei gemacht hat, das hat mich irgendwie voll aufgeregt. Naja, ah wir sehen ja, gucke ich einfach Kingdom Hearts 1 und 2 an, wo ich in diese Welt rein muss. Den Part dann wird er exakt wissen, was ich meine. Wissen, hier hat ein Schild, was ich ansprechen muss, okay, äh, Schild, wo ist denn hier ein Schild, dass ich ansprechen muss. Ich sein Schild ansprechen, das hier alles klar. Hoffentlich sind die Minispiele witzig. Ja, schon wieder eine Minispielwelt. verwende mindestens fünf Gemüse derselben Farbe, um sie zu ernten und den Garten für neue Gewächse, Gewächse freizumachen zu machen. das Gemüse vor, dir auf den Haufen, um andere Gemüse dadurch zu ersetzen. Äh, ja, ich werde das schon lernen irgendwie. das Rabbit auch noch was übrig. jeder fünf fünften erfolgreichen Ernte hoppelt Rabbit herbei und erntet alle Gemüse einer Farbe. Gemüse ein im Auge, um nicht stattdessen auf andere Gemüse zu konzentrieren. Das vorher wechseln. Bonusleiste. Alter das auf einen. okay so ganz habe ich dann noch nicht geschickt aber okay Ach, der setzt die dann ah, okay was ich ein zeitlimit nö ich dahin als wie, äh, wie so ein Facebook Spiel hier. Oder oh, hast du nicht beide? Ah, okay. Warte, was? Wart. Okay. ja nicht einfach eine Leiste hier All right. so ganz verstehe ich das Spiel noch nicht aber was soll's durchziehen, ne? nehme ich an. nie solche Art Spiele gespielt, deswegen... <lacht> da war nämlich mal ein Gut. einfach hier durch wird schon irgendwie funktioniert bonus ich habe das nicht so gemacht irgendwie candy crash oder so funktioniert das nicht auch irgendwie so ich habe das nie gespielt also ich nehme an ja ne schafft war jetzt gut oder war es schlecht zucchini ich nehme an aber gut ne? Das war voll gut um essen zu grinden, zu farmen erlaube ich durch die welt irgendwie zu rennen ein bisschen einfacher ich sag ja nur What a danke Ja irgendwie habt ihr ja, nichts gemacht, ne? Danke, <lacht> ja, okay, Tigger hat auch ein bisschen was gemacht. Bisschen bouncing. Oh, nein, nein, nein. Es gibt bouncing in Farm -Work. Oh, bouncing Excuse me, Rabbit. The carrot's are very nice, but uh du Ich habe Hunger, to ich möchte nur mal jeden sagen hier. If I give you any honey here, I'll just end up with a bear stuck in my front door again. Well, looks like your Ich, glaube, ich werde auf Weg sein. solved. Guess I'll be on my way. Oh, it's far from solved. We still need to harvest the fruit. Oh Gott. Okay. Ja, hier ist Oh, dann nehme ich mal der Ofsand. Der braucht den entsprechenden Schild, um zu beginnen. 1. Ich meine, er wird storymäßig hier wieder... Sortiert, also müsste ihr hier vielleicht das nächste leben sein oder wie jetzt? Okay, Rabbit bei der Obst treffen ja klar, kein Ding. Rabbit ist cool. schnappt dir, nee, das kann die Crush oder nee, das ist Bubble Bubble, ne? <lacht> Warum kommen wir so viele klassische Spiele vor? Mit einem der Schussmenge zum Schießen loslassen, nicht bei Lampen Obst wechseln. Da ja, schon irgendwie, weil weiß ja nicht genau das gleiche. Oh Man, die so am Wackeln. Auf zu, zu wackeln, da macht mich voll nervös. Irgendwie kommen die immer näher. Nice. Oh, Jawohl. Well. Mache irgendwas. mach irgendwas ich das so richtig oder gibt es irgendwie eine bessere möglichkeit dazu machen so richtig checken tue ich das jetzt eigentlich nicht ich tue einfach immer nur eine Reihe irgendwo reinschießen und dann war dann Genau, ich dachte, ich also machen. Da macht Rabbit hier halt Kombos, ne? Ich habe keine Ahnung, wie aber war. Oh, mach mal was. Ich bin da oben. Was äh. ja, mach irgendwas. Über Gratspurte. So, Ende. Glaube ich. So, gut, wir haben schon sieben Monate. dich ab, Rabbit. Oh mein Gott. Oh, Zeugs bekommen. Vor allem von jedem nur eins, obwohl ich irgendwie 700 Dinger hier gesammelt habe. Gut. Was kommt jetzt? Kommt doch bestimmt wieder mal was loves, loves, loves <lacht> sie nicht an. Ich liebe Honig, habe ich das schon gesagt. Ich mag's hüpfen, habe ich das schon gesagt. <lacht> <lacht> <lacht> Could you help me with Das hat mit Honig zu tun. <lacht> oh, it's nothing, Pooh. Über einen Blumen pflücken, das entsprechende zu werden das klar war das blumen pflücken für po kann man blumen essen nein kann man nicht die klappe du blöder bär hat so, schon wieder genau das gleiche spiel und für den vorschauerschussmenge die blumen unter den höhen nicht töpfen damit diese oder vergiss nicht welt und kofa sind hier um dir zu helfen vor die zeit abläuft Das ist eigentlich genau das gleiche Spiel. Hier ist mal nur mit irgendwie anderen Sachen. Oder? nein nicht da lang. die prallen an den honigtopf her ja weg. Ich krieg die Krise. Oh ja, frisst. Ah, Dike. hätte unten schießen soll. Genau so. Genau so. Das ist ja noch von kingdom Hearts 1. Eins, Sebastian. Genau so. Du mach was Nächstes. Oh, Fallen ab, genau. Egal. Vor allem die Reihe verschwindet oder so oder so immer. Also stehst nicht. Einfach den hier machen, ja. Dann mache ich den hier ja, da war einfach Honig. Gott. hat alles, was wir in dieser Welt machen müssen? Also. Will so nicht so lange hier bleiben. Here, Poo, a pot full of honey. It's your reward for being such a big help. Eat all you want. Das ist nicht genug. Gib mir mehr. You planted all these flowers just for Poo? Really? Why? It's simple. Eat <lacht> your <lacht> so er denkt sich warum warum machst du honey Oh and the flowers are so lovely I like the pretty colors Wow Hat schon seinen Honig weggefuttert. Sora, I believe the one I should thank for all that yummy, delicious honey is you. Don't mention it, Pooh. Besides, we all helped. Um, Sora, hm? You used to be right here. Why is it that you went away? Away? Oh, that's what you meant by your home. Yes. You see, when I get a rumbly in my tumbly, it's very hard to think of anything but honey. So I was worried that I might have forgotten you away. Silly bear, I'd never. Oh, <laughs> good. Because I want us to be together forever. Pooh. Immer und Wir ewig. Sind zusammen. There isn't a second that we're not. Except I can feel it. Our connection's weaker. Why is that? What's wrong, Sora? Hm? Oh, it's nothing. What matters is I'll be here from now on. <laughs> no going away. Thank you, Sora. Oh, ich sehe schon wieder die Schrift auf dem Schild, ey. schon wieder einfach Flower Garden. Hier haben wir halt schon abgeschlossen. Okay, wo sind die Glücksembleme, <lacht> Wald? Honig Schnabel, ein Schuss das angriff angefunden, Magie ausbalanciert, Formänderung, Honig schleudern, Honigwerfer. Äh, okay, was war dann alles mit hier, unsere Verbindung ist schwächer? Muss auch irgendwie einen Sinn haben. Wo sind da die restlichen beiden Glücksembleme? Äh. gute frage ne? <lacht> okay. okay wir haben die welt schon aber ich muss wieder da rein ich will wissen wo die anderen beiden dinger sind das soll ich sein <lacht> Something's happened to me that made me vanish from Pooh's heart. Merlin, I don't ever want to lose my friends. Hmm. Well now. Huh? There's no need to fret, lad. Whatever's lost can be found again. There are always new paths between hearts for us to discover and traverse. Okay, da war schon mit dieser Welt. Gut. <lacht> äh, ja, bevor diese Welt mir irgendwie auf den Nerven geht, habe ich doch lieber ja, vor den Feldern Vogelscheuche auf den Feldern. Ja, dann vor der Vogelscheuche noch. Okay, da können wir auch direkt noch machen. Ja, besser irgendwie eine Welt, die nicht so lange dauert, mir weniger auf Nerven geht, anstatt... <lacht> ja. Äh, wo ist mein Schlüsselschwert? Warte, ich kann das nicht hochleveln. Doch hier. Das ist schon ein bisschen hochgelevelt. Okay, cool. Also gut, das war nicht alles so schlimm, wie ich mir gedacht hatte. Also ja, zum Glück, vor diese Welt irgendwie zu nervig wird und ja zu lang machen wir doch lieber hier eine kleine Welt. So, und wo sind jetzt die beiden Glücksembleme? Ja, ich sage, also erstmal Vorgeschichte müssen wir ja. fotografieren muss ja noch ich da Boom. So. so jetzt könnte mal sehen was ich immer auf screen mache wenn ich hier die dinger suche das ist furchtbar schon wieder wo denn da Boah. doch hier gesehen ey. schon sagen, er kann auch unmöglich das Ding da hinten gesehen haben. So, der dritte muss da auch irgendwo hier sein. So, siehst du was? Dann muss er halt irgendwo weiter entfernt sein. Ich sorge für irgendwann finde ich eins in den Wolken. Aber jetzt hatte ich noch kein Glück. sie kommen ich mal ein foto von dir die einzige person die ich allein kann also verdienst ein foto ja dann bring mich jetzt so weiß irgendwie gegen aggression wie gesagt, ich habe keinen bock das jetzt zu erklären also guckt euch einfach obwohl... wir ist eigentlich ganz einfach. Es schnort irgendwie... push schnort irgendwie... das Den Honig vom Rabbit. Obwohl dieser irgendwie ja schon sich das alles anbaut, um zu überleben und so. boost sich einfach... nur das gehört jetzt mir. Und hat Und denkt an nichts anderes. Also ja, da trägt mich irgendwie voll auf. Wo ist das letzte Glücksemblem? Hier ist eins, das war das dritte. Das war das erste. Dementsprechend würde ich sagen, irgendwo hier ist das zweite. Oh. Hmm. das Habe ich schon? Ich kann einfach eigentlich mit der Kamera hier durchgucken. Ist ja nicht so groß. Die Welt, aber oh, schon, wo ist ein letzter Ding? Oh, mein Gott, hier okay, wird auf jeden Fall sehr viel geschnitten in diesem Part. jetzt kann lust die aufnahme noch mal zu beenden und so da boah. Oh, ich habe 100 bilder <lacht> dreck äh, super ich mache zu viele ich kann doch jetzt die äh, äh, eine foto da mein gott kann ich die ganzen glücksembleme entfernen Da, so, äh, Habe ich ja immer noch, ne? Ja. guck mal so, wir haben alle... Ach so, ne, habe ich noch gar nicht fotografiert. Let's um. see. plus. Gut, raus hier. Auf nimmer wieder wiedersehen. Wenn wir schon dabei sind dann kann man auch hier bei beim Olymp mal vorbeischauen und dieses blöde Ding fotografieren das schmiede wenn ich so ein, wenn ich schon ja so am umsteigen bin ja in diesem Part machen wir halt ein paar quest Sachen und so ne gut So, äh, Da gab es auch keine Schätze, ne? Gut. Und die haben wir komplett. 55 haben wir, wir haben alle bisher. Geschichte. Jetzt haben wir Archway Town abgeschlossen, war Okay, ich dachte, wir gehen ja zurück wegen... weil wir wegen Roxas hier irgendwie Sachen machen müssen, ja wahrscheinlich nicht. Da ja, ich muss mal meinen Vorteil hier ja, leeren eine Sekunde. Ne, ja, nicht ne Big und dann auch nicht. Das kann man ruhig lassen, das kann wir auch wegmachen. Von den Musen habe ich ein Bild gemacht. Von Mac können wir auch lassen. Zwei Statue, so ist der Es mal, wenn ja, man sieht, ich tue auch so ein bisschen random hier irgendwie so Sachen fotografieren. Ne? Also, ja mein Spaß hiermit. Hätte mal ein bild von rapunzel machen sollen mal in rapunzel welt zurückgegangen und wir haben sie gar nicht mehr im team also ja sie ist gar nicht mehr im team ein bisschen ja also nicht komisch ist was hat ist denn ich habe von denen viel haben versucht ein foto zu machen so vielleicht äh, haben was so jetzt haben wir wieder platz gut dann gehen wir mal auf zum Olymp kümmern wir uns um die letzte fotomission die wir noch nicht haben von was soll ich hier ein Bild machen von der Schmiede von dem Feuer Nein. hätten das geht so aus dem Bild. So, das haben wir erledigt. Na, raus hier. ich habe keine Gegner, ne? Gut. Gut, wir machen mal ein rest des bars ein bisschen mit dem gummischiff rumfliegen ja Genau, nee. gucken was ich hier in dem ersten diese ersten fahrt hier noch nicht gesehen habe ganz nee. anderes Oder wir können kochen ja nee. kann ich auch mal gucken also für die gummischiffe will ich irgendwie so separate parts irgendwie mal machen keine ahnung die machen bock genug also das ist ja ein ganz anderes spiel hier an sich und hm. ich doch schon so ein bisschen extra parts oder so machen glaube ich da kann ich irgendwas neues kochen ja hier 12 oh, ich habe einen versuch und oh, nee, nicht dieses spiel Sehr gut. Alright, we did it. Karottenpotage. Potage. Ich habe noch einen Gourmetring an, ne? Oh Gott. Ah, oh, das war nur gut. Nein. Nice. Da war's. es ich nochmal noch mal versuchen. Ich denke mal, ich habe so viel Essen irgendwie offscreen gefarmt, ne? Gut, dann fliegen wir noch ein bisschen rum mit dem Gummischiff, ne? So ein paar Minuten. Wir sind wir gerade? Wir sind Olymp, genau. ja warte aufbrechen Wir kann ich normal fliegen von hier aus aufbrechen so, wir haben ein neues gummischiff genau lassen sich bestimmt noch einige gegner oder so erledigen oder da so missionen oder so was noch machen ne? aber nur so zehn Minuten würde ich sagen. da, so, weil es das zum Beispiel. Äh, Zonenkarte, nee. Gummi Mission. Neue Gummi Mission freigeschaltet. und verschiedene Spezialwaffen. Nee, das ist nicht da, weil ich will. Schätze. Irgendwo konnte man noch sehen, okay. Anscheinend nicht, konnte man nicht irgendwo sehen. Hier man alles machen konnte hier so matchmäßig. Soll ich mal so, da? Da ist was. Wie, wie schießt man noch mal? Geh kaputt bitte danke da so, was ist das also mal da reingehen kriegen wir schon jetzt voll auf die fresse ich jetzt so langsam um einzufliegen ebenso oh Gott. okay so viel dazu da kann man nicht rein gut ich habe da so ein kristallblatt gesehen was ist das denn das war das ja, konstellation kann man auch fotografieren ne? ich habe jetzt gar nicht mehr gewusst was das war aber das sind irgendwie so sternbilder kann man so fotografieren und ja da muss ich mal darauf achten das ist noch nicht wie die aussehen natürlich jetzt sind das sterne ne? hat da gerade geschossen wir mal, mal gucken ja, da sieht irgendwie verdächtig aus das ist irgendwie so so grün oh, hier geht es gar nicht weiter ja, doch. ja nur mein Antrieb wird abgestellt. Na, haben wir gegen das Ding schon gekämpft? Hier zwei Sterne? Ja, ne? Also ja gar nicht, tauchen die Gegner immer wieder neu auf oder? dass ist ja der Boss, gegen den wir gekämpft haben, ne? Ja, machen wir noch mal Den astro krieger zerstören nicht stärker als beim letzten mal raketen fliegt oh, auf jeden fall definitiv <lacht> schneller fertig. es der raketen Sehr gut. Ja, ich sehe jetzt nicht ob ich das schon gemacht hatte oder nicht aber gut ja, ich soll mal auf der karte gucken vielleicht sind da irgendwie sachen angezeigt das blaue Zeichen auf der karte zum beispiel was ist das zeigt hat irgendwie ja hier ist ein kristall oder so jetzt gleich sie sogar kaputt machen. Such mal die dinge noch mal. Ne? Na, irgendwo hier unten. Oh... Ich schon... Äh, Bauplanfragmente. Nicht viele. Da war auch nur ein aero drin. Also... Das glaube ich... Dann sind diese gelben Dinger? ist das? war das nicht, oder? also richtig nervig, oh Egal, grad Sachen, ne? Da ah, ist irgendwo so und Da. Boom! Aufladen Fragment. Da ist noch so ein Kristall. Mach mal das Ding mal fertig. Ich sag mal Raketen. So, okay. Mit dem Gummischiff. Ich dachte, das es wäre unmöglich, irgendwie Kinga mal zwei zu toppen. Mit dem Gummischiff. Aber das ist eine ganze Ecke besser. Wenn du mich fragt. Da oben rechts oben links steht sogar für Gegner da kommen 100 von 100. So, da ich nur Erfahrungspool krieg. Nehme ich mal an, das habe ich schon mal gemacht irgendwann. Oder? das ja unten irgendwo ist oder obwohl Nö, sieht nicht so aus dann mal nach oben dann machen wir so ungefähr gleich Schluss ne ich sagen Hat auf, gut. Irgendwo hier, komm. Da. Äh. <lacht> so muss man das machen, ne? Äh. <lacht> Aber knapp. Okay. Da ist noch Flori. Cool. Oh Gott, das ist ein, den habe ich mal nicht kaputt gekriegt dabei, sich glaube ich noch. Ja. Und, äh, da ist was. zeigt mir die Karte jedenfalls. Ja. zwei sachen wo oh, ich kann alles kaputt machen jetzt Was sagt er dazu hat dann nicht gedacht oder Ding muss irgendwo hier oben sein kann ich ja irgendwie eine rolle machen steuerung ähm, ausweichrolle ah. das ist da was ich gesucht habe Hört. Viel gemütlicher so, so dann haben wir jetzt noch diesen dinger kaputt dann war es halt halt das sieht verdächtig aus als bestimmt so eine konstellation ne? wir kurz, guck sich das doch mal einer an. Klicke dahin. Sieht auch sehr vernünftig aus. Nach einer Konstellation. Ja, das ist doch weit weg. Mal schauen. So blinkt bessere äh, dings ja ähm. auspuffe okay. oh wie da muss ich noch dran gehen also ganz sicher hier so eine konstellation und sieht doch aus wie eine da ist noch ein kristall wir auch noch sind dann immer noch nicht erst bin ich erst bin ich zu nah erst bin ich zu weit da bin ich zu nah warum nicht ich von der anderen seite kommen oder was Oh, was? <lacht> ja, was spielt jetzt hier? Oh gut. So wie er. So endlich. Oh, und das konstellation so ein fotografiert. jetzt äh muss ich ganz sicherlich haben diese titel zu halten Verschlung alles ja, so viel haben wir jetzt eigentlich nicht hier eingesammelt finde ich aber gut ne? von haben wir ein paar alles klar, dann sage ich, das war's mal für diese Folge und wir gehen zurück zur Weltkarte. Wenn die wird ein bisschen schneiden, damit ich ja nicht die ganze Suche hier und also was sieht, aber ja, okay, brauche ich nicht. Gut, dann sage ich mal Dankeschön fürs Zuschauen. In der nächsten Folge sehen wir uns wieder und wir gehen dann zur Welt Arendel, worauf ich mich schon mal richtig freue. Und ja, Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss